Nach dem Gasthof rechts abbiegen Richtung Gurgursprung. Fahrt entlang der Gurg Richtung Gurgersprung. Wir verlassen die Gurk Richtung St. Lorenz. this Abfahrt vom Lorenzenberg Ab der Hofunterführung auf Schotter Einstieg in dieser so Ecken Querinnen am Saueckenbach? Die Saueckenalmen. Gatter, das sich öffnen lässt, über Grünsee auf die Turach, Hanneshütte, Karlhütte am Grünsee, ein zwischen den Gattern.